Also der Nutzen ist sehr umfänglich bei uns. Das Hauptfunktion oder Hauptthema ist sicherlich die 360 Grad Kundensicht, die wir damit versuchen abzudecken. Das heißt, dass die relevanten Abteilungen, die alle im Customer Touching Point sozusagen sind oder die im Kundenbezug sind, dass die alle möglichst eine einheitliche Sicht auf den Kunden haben. Und wenn eine Kundenansprache geschieht, sozusagen alle Informationen zu dem Kunden vorliegen. Aber es ist natürlich auch für uns ein essentiell wichtiges Tool zur Vertriebssteuerung, ähm, wo wir Potenzialthematiken abdecken und natürlich deswegen auch ein Tool, wo wir sozusagen ähm, ja, Potenziale einfach in, aus dem Konkurrenzgeschäft erheben können. Also ähm, deswegen ähm, Fokus 360 Grad Kundensicht, äh, Vertriebscontrolling, Vertriebssteuerung, das ist ganz klar. Ähm, ähm, wo wir noch am Ausbauen sind, ist das Thema Marketing, ähm, dass wir das noch ein bisschen mehr mit einbeziehen. Aber ähm, das sind so die Schwerpunkte bei der Nutzung und deswegen ist es schon auch für uns ein sehr wichtiges Tool. Ähm, ich ich sag mal Inhaltlich äh, sehe ich die Herausforderung drin, dass sich natürlich so ein bisschen äh, unser Vertriebsgeschäft auch ändert momentan, so ein bisschen äh, pandemiebedingt, dass äh, die Kollegen im Mobilen unterwegs sind, dass sozusagen aber die Kunden auch, dass wir sehr viel mehr Teamskontakte haben, dass sich sozusagen das Zusammenspiel zwischen Verkaufsinnendienst, Verkaufsaußendienst auch ein bisschen ändern wird. Ähm, so, das ist ein bisschen so die Herausforderung, dass wir da gucken, inwieweit äh, sind da die Prozesse und die Masken und, und das Design von dem System eigentlich noch optimal. Wo können wir da Optimierung machen, um so ein bisschen da die äh, veränderten Anforderungen der letzten Jahre ein bisschen gerecht zu werden? Ähm, und natürlich technisch gesehen ist es klar, wir haben immer mehr äh, Themen, die sozusagen IT-technisch auch auf uns zukommen, Sicherheitsthemen, alle möglichen Themen, wo wir gucken müssen, dass sozusagen hier das Tool äh, oder die CRM-Tools sich auch weiterentwickeln und ähm, ja, dass sozusagen hier auch der Fortschritt umgesetzt wird. Also sicherlich ist äh, eine mögliche Perspektive, dass ein bisschen das Thema äh, KI mit reinkommt, dass also sozusagen auch ein bisschen hier an der Stelle ähm, so ein Tool einem noch mehr hilft, äh, sozusagen den Tagesablauf ein bisschen zu, zu organisieren, dass man ein bisschen mehr noch auf seine ähm, To-dos, sozusagen auf seine äh, äh, äh, äh, möglichen Opportunities hingewiesen wird und an dieser Stelle halt so ein Tool noch mehr Assistent wird und dadurch auch die Nutzung sozusagen, also wir kennen es ja aus anderen Bereichen, mehr im Privaten, so wo wir sagen würden, das ist, wie soll ich sagen, ein persönlicher Assistent, der einem noch mehr hilft und wo wir dann auch das Thema haben, dass der Nutzen für den Mitarbeiter, das Tool zu nutzen, einfach dann auch für ihn im Vordergrund steht. So. Quasi eine Alexa oder ein Alex, genau.